Ja, ah, vielen Dank. <lacht> Will ich auch, ey. <lacht> wow, Nigga, you, ey. Style, Leiter, oh, Mann, ey. Ich wusste das, ey. DJ Timochi, you... You fucker, ey. Nicht jetzt. Die... Ey, nee. Warum hast du was gesagt, Nenat? Warum hast du was gesagt, ey? Warum? Das gibt keinen Clip, ey, Digga, das gibt keinen Clip, ey. Warum? Warum ja, ich bin, Warum? ich bin aufgestanden und davon gelaufen, ey. Dieser Mongo hat einen Scream reingehauen, ey. Ah. Was hast du, was hast du da nach Ja, lass mal lachen, ey, Digga.